Wir sind hier in der Nähe von Sander Fee, und hier gibt es heiße Quellen. Die Geodaten schreibe ich euch unten mit rein ins Video. Und jetzt gehen wir dann erst einmal Pizza essen, weil irgendjemand Pizza hier gemacht hat. Und auch einige autarge Leute hier sind. Rino ist gerade zu Werke am Lagerfeuer. Im Vordergrund sieht man unseren Familienzugang. Mutti und Rino sind die Pyromanen vom Dienst. Hier haben Leute einen Lehmofen gebaut, um Pizza zu machen. Para... Cuando me arraño una uña me voy a ir? <risa> Il y en a et pas beaucoup hommes. Il se fait emmerder par tous ses voisins et tout. Les mecs, carrément, ils vont lui labourer le champ qui euh, rentre toutes ses vignes pour pas qu'il puisse y aller en camion. On s'est retrouvé à devoir débarder à la brouette. Mm. Parce qu'il n'y a, a pas de tracteur qui peut y aller, rien. Quoi. Enfin, pas il y a de cuve ouais. et tout, il y a des trucs. Et là, le pire, c'est que le mec, en fait, il avait ah ouais. le droit d'avoir ramassé en gros 53 000 kilos. Et en fait, au total, il va avoir. And she's dogs. Sophie. Sophie. Ah. She's, uh, her name is Anna Sophie, but we call ah, her. My name is Anna Sophie. Huh? <lacht> we have the same name. Sie sappelt nicht. Wie man sieht, haben sich hier viele Leute versammelt und genießen hier einfach nur ein Zusammensein aller Nationalitäten oder aller möglichen Nationalitäten einem hier wird in einem Lehmofen Pizza gebacken und damit habe ich wieder was dazugelernt. Du <lacht> Also, die Leute hier sind ausgerüstet mit Kettensägen, Generator und weiß Gott, was alles. Ja, wie gesagt, hier wird gerade Pizza gebacken im Lehmofen. Und das sind genau die Plätze, die ich eigentlich suche um eben auch mehr wieder in die Autargeszene einzutauchen.